Wie funktioniert die Dateneingabe in PSPP? Wenn Sie PSPP starten, landen Sie automatisch hier in der Variablenansicht. und Dort kann man auch dann beginnen mit der Dateneingabe. Und zwar findet man hier in jeder Zeile die Möglichkeit, eine Variable einzugeben. Wenn Sie jetzt zum Beispiel eine Frage gestellt haben in einem Fragebogen, dann wäre eine Frage dann hier eine Variable. und Dort können Sie dann den Variablen Namen eingeben. Meistens nutzt man da eher so eine Abkürzung wie VAR1. Man kann aber auch irgendwie einen sprechenden Variablen Namen nehmen, der also schon etwas über den Inhalt dieser Frage verrät. Sobald ich hier auf Enter gehe, wird diese Variable angelegt und ich kann dann hier auswählen, welcher Variable-Typ das sein soll. Normalerweise können Sie es bei numerisch belassen, wenn also der Inhalt der Variable Zahlen sein sollen. Alternativ kann man hier auch die String-Variable auswählen, wenn man eine offene Frage gestellt hat und dann eben Text da eingeben möchte. Dann kann man hier noch auswählen, wie breit die Variable sein soll, das heißt, wie viele Zeichen man dort eingeben kann. Sagen wir mal, wir hätten jetzt eine Frage gestellt, wo man bis zu 20 Zeichen eingeben durfte. Dann gehen wir hier auf 20 und der Rest kann dann im Prinzip auch so bleiben. Dezimalstellen braucht man bei String-Variablen natürlich nicht eingeben. Hier kann man dann eine Beschriftung für die Variable eingeben. Das ist ein Variablen-Label. Das kann man allerdings auch später über die Syntax machen. Das ist eher der empfehlenswertere Weg. Genauso bei den Wertelabels kann man hier also... Dann Labels für die einzelnen Ausprägungen der Variablen eingeben. Das ist allerdings auch nur bei numerischen Variablen dann sinnvoll, genauso bei den fehlenden Werten. Auch die restlichen Eingaben hier kann man einfach so lassen, da braucht man nichts dran ändern. Als zweites wollen wir jetzt mal eine Variable mit dem Namen var2 eingeben und dort wollen wir jetzt mal es bei der numerischen Variable belassen. Auch da können Sie wieder eingeben, wie viele Stellen dort eingegeben werden können, also wie viele Ziffern in dem Fall dann, wie viele Dezimalstellen Sie haben wollen, das heißt, wie viele Stellen hinter dem Komma angezeigt werden sollen, da gehen wir jetzt mal auf 0 und hier können Sie wie gesagt wieder das Label eingeben, also das Variablen-Label, zum Beispiel dann eben die Frage, die Sie hier gestellt haben, wie das heißen soll und dann hier die Wertelabels, wenn Sie die direkt hier eingeben wollen, können Sie es machen, indem Sie hier einen Doppelklick drauf machen und dann zum Beispiel sagen, okay, der Wert 1 soll mit dem Wertelabel zum Beispiel stimme zu ausgestattet werden, wenn Sie jetzt eine Frage gestellt haben, wo es eben die Antwortmöglichkeit Stimme zugab und dann beispielsweise die 2 für Stimme nicht zu. Dann kann man auf OK gehen und schon ist das dieser Variable hier hinzugefügt worden. Dann kann man die fehlenden Werte eintragen. Wenn Sie zum Beispiel bei Befragten, die keine Angabe gemacht haben, dann den Wert minus 1, ups, den, den Wert minus 1 eingetragen haben, dann können Sie das hier als einzelnen fehlenden Wert eintragen auf OK und dann wird das hier für diese Variable so abgespeichert. Auch hier können Sie den Rest der Einstellungen so lassen. Da braucht man nichts verändern, das ändert nichts an den Analysen. Man kann hier das Skalenniveau der Variable eintragen, wenn man das möchte. Man kann da auswählen zwischen Nominal, Ordinal und Skala, das steht für eine metrische Variable. Okay, wenn man jetzt die Variablen hier angelegt hat, dann kann man rüberwechseln in die Datenansicht. Dort erscheinen jetzt die beiden Variablen, die ich dort gerade in der Variablenansicht angelegt habe, jeweils innerhalb von einer Spalte. Und dann kann ich, so wie man das beispielsweise aus Excel gewohnt ist, hier jetzt die Daten für die Befragten eingeben. Das heißt, hier der erste Fall ist dann die erste Person, die ich befragt habe. Und dann kann ich dort beispielsweise eingeben, die erste Frage war ja eine String-Variable, den Text, den die Person dort geantwortet hat. Und dann bei Variable 2 kann ich dann die Zahl eingeben, je nachdem, ob die Person mit Stimme zu- oder mit Stimme nicht zu geantwortet hat. Und da ich ja gerade in der Variablenansicht das hier so definiert hatte, dass 1 bedeutet Stimme zu und 2 bedeutet Stimme nicht zu, würde ich dann eben, wenn die Person zugestimmt hat, hier die 1 eintragen. Angenommen, die nächste Person hat hier wieder irgendwas geantwortet und hat dann bei Variable 2 nicht zugestimmt, dann würde ich hier den Wert 2 eintragen. So, das ist im Prinzip schon die Dateneingabe. Am Ende ist es natürlich wichtig, dann daran zu denken, die Datei abzuspeichern über Datei. Speichern unter und dann wird das Ganze als .sav-Datei abgespeichert. Viel Erfolg bei der Anwendung!